Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Diagramme. Also, was, ist, was ein Diagramm ist und was da steht, wenn wir durch dieses Video jetzt verstehen. Vielleicht sind manche Wörter unbekannt, das wird aber klar, wenn man das Video jetzt sieht, was die Sachen da sind. In Diagrammen kann man verschiedene Daten in einem Bild darstellen, die man dann schnell ablesen kann. Diagramme können helfen, einen schnellen Überblick zu bekommen, werden aber auch oft benutzt, um einen falschen Eindruck zu bewirken, auf in Zeitungen und so. Hier werden das Säulendiagramm, das Liniendiagramm, das Kreisdiagramm und das Boxplotdiagramm präsentiert. Es gibt aber auch zahlreiche andere Diagrammarten, wie zum Beispiel Punktdiagramm, Balkendiagramm und so weiter. Fangen wir jetzt auch mit dem Säulendiagramm an. Das folgende Diagramm, das hier ja so das gibt die Anzahl der Packungen, die eine gewisse Anzahl von Bananen pro Packung beinhalten. So ein Diagramm, so das so aussieht, nennt man Säulendiagramm. Warum? Weil es aus Säulen, also Säulen von verschiedenen Größen, besteht. Wenn die Frage zum Beispiel ist, wie viele Packungen vier Bananen haben, geht man so vor auf der Achse, da sowas jetzt hier nennt man Achse ja? und die Achsen ja, die werden mit Zahlen so bezeichnet, geteilt, in der Regel in gleichen Teilen und dann werden Zahlen drauf geschrieben ja? Ja? und die untere Achse ist, wird in der Regel x-Achse genannt und diese hier y-Achse es gibt auch andere Namen dafür werden wir jetzt nicht lernen also, auf der Achse unten ja, kann man die Bananen pro Packung ablesen. Also, hier liest man Bananen ab. Bananen pro Packung. Aber immerhin Bananen. Also, was hier unten steht, kann man hier ablesen. Und was hier steht, kann man hier ablesen. Ja, okay. Und wo stehen hier vier Bananen? Ja, die Frage ist... Äh, wie viele Packungen vier Bananen haben. Das sind Bananen. Da steht 4. Also hier haben wir 4 Bananen. Wie hoch ist diese Säule bis da oben? Da haben wir die Zahl 5. Das sind die Anzahl der Packungen, die 4 Bananen haben. Also wenn wir wissen wollen, wie viele Packungen 4 Bananen haben, fangen wir hier an. Da steht die 4 Bananen. Ja? Gehen wir so hoch, wie die Säule ist und schauen wir mal jetzt parallel zu dieser Achse, wo, wie hoch das ist. Also 5. 5 Packungen haben 4 Bananen. Ja? Wie viele Packungen haben 3 Bananen? Wieder 3 Bananen. Wo sind die Bananen? Hier. Wo habe ich 3 Bananen? 3. Da. Wie hoch ist das? Das ist 0. Also keine Packung. Es gibt keine Packung mit drei Bananen. Dann kommt auch die Frage, wie viele Ban äh, Packungen haben keine Banane? Keine Banane. Viele würden hier kommen und das ist ein Fehler, der oft vorkommt. Aber hier unten stehen Bananen. Und wie viele Bananen haben wir hier? Drei. Das Null bezieht sich hier nicht auf die Bananen. Das bezieht sich auf die Packungen. Die Höhe. ja? Das bedeutet, hier haben wir drei Bananen und nicht keine Bananen. Jetzt sind aber keine Bananen gefragt. Wo haben wir keine Bananen? Da haben wir 5, 4, 3, 2, 1. Also hier haben wir keine Banane. Und wie hoch ist das hier? Das zeigt uns die Packungen. Das ist bis 4. Also keine Banane haben 4 Packungen. Ja? Da steht es jetzt auch. Ja. Da, wo 0 Bananen stehen, unten in der x-Achse, gibt es eine Säule, die 4 Packungen hoch ist. Also es gibt 4 Packungen mit keine Banane. Wie viele Packungen haben höchstens 3 Bananen? Was bedeutet dieses höchstens bis? Höchstens bedeutet bis. Ja? Also bis 3 Bananen, von da bis da. Also mit keine Bananen, Packungen sind gefragt, ja. Mit keine Banane sind es vier Packungen. Mit einer Banane zwei Packungen. Mit zwei Bananen drei Packungen. Mit drei Bananen keine. Und bis hier wollen wir berechnen. Höchstens drei. Also insgesamt haben wir vier und zwei und drei und keine. Insgesamt neun Packungen mit höchstens drei Bananen. Wie viele Packungen haben mindestens drei Bananen? Mindestens bedeutet ab. Also so viele wie drei Bananen oder mehr. Also 4, fünf, sechs oder mehr. Ja? Also fangen wir jetzt hier mit drei oder mehr. Also drei, da gibt es keine Packung. Vier, da gibt es fünf Packungen. Oder fünf, da gibt es eine Packung. Insgesamt mit mindestens drei Bananen gibt es fünf und eine. Und keine, also insgesamt sechs Packungen. Und so kann man ein Säulendiagramm ablesen. Schauen wir jetzt ein Liniendiagramm. Da ist die Sache ein bisschen anders. Da gibt es eine Linie. Und dieses Diagramm kann man in beide Richtungen ablesen. Also ein Säulendiagramm liest man in der Regel erst unten und dann äh, die Höhe. Hier geht es in beide Seiten. ja hier spricht man von Koordinatensystem. Also die Koordinaten sind die x-Achse senkrecht und die. Ne, okay, <lacht> das muss ich wieder korrigieren. Wie auch immer. Die äh, x-Achse ist die waagerechte und die y-Achse ist die senkrechte. Okay, werde ich danach korrigieren. Macht nichts. Im Balkendiagramm ja, hatten wir diskrete Werten. Also 1, 2, 3 und so weiter. Hier sind die. Äh, Werte kontinuierlich. Ja. ja Quasi kontinuierlich in diesem Fall, aber wie auch immer. Hier ist die Anzahl der T-Shirts und hier die Kosten für die Produktion von diesen T-Shirts. Ja. Und in diesem Fall wie viel kostet die Produktion von 60 T-Shirts? Hier sind die T-Shirts, da steht 60. Man geht parallel zu dieser Y-Achse, man geht oben, bis man die Kurve, also diese Linie in diesem Fall, trifft. Ja? Wo trifft man diese Kurve? Hier bei 25. Was sind es hier? Die Kosten, das ist hier nicht geschrieben, aber sind halt in Euro gegeben. Ja? Das bedeutet, 60 T-Shirts, Kosten für die Produktion davon, braucht man. 25 muss ich auch hier korrigieren, wie auch immer, mache ich danach. 60 T-Shirts kosten 25 Euro. Ja? Ah, das habe ich hier, Gott sei Dank. Äh. Ah, nein, das ist nicht falsch, das wäre eine andere Frage. 60 T-Shirts, das ist doch richtig. 60 T-Shirts kosten tatsächlich also 25 Euro, ja. Und jetzt ist die Frage, wie viele T-Shirts kann man mit 20 Euro produzieren? Ja? Also man fängt dann hier, wo die Kosten geben, gegeben sind, hier Kosten 20 Euro und man geht dann so weiter hier, bis man hier entdeckt, oh da sind wir. Das ist ungefähr in der Mitte zwischen 40 und, was ist das hier? Das ist zwischen 40 und 60, also das ist 50. Und wir brauchen etwas bei 20 Euro in der Mitte zwischen 40 und 50. Also in der Mitte von 40 und 50, das ist 45. Also mit 20 Euro kann man 45 t produzieren. Ja? Und damit haben wir das Liniendiagramm auch abgelesen. Was ist jetzt, wenn die Kühe so mh, sehr viele Kurven hat? Ja? Äh, dann ist, die, äh, ist der Vorgang genau der gleiche. Wenn man jetzt hier in diesem Diagramm, also das kann man nicht so gut sehen, aber wie auch immer, wenn man äh, äh, lesen will, also das ist hier Uhrzeiten und das sind Temperaturen, ja? wenn man lesen, ablesen will, wie viel, die Temperatur um 6 Uhr in der Früh war, da ist 0246. Ja, und da geht man bis oben, bis man die Kurve trifft. Da kann man ablesen. 36,2 Grad. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie das Diagramm größer sehen. Ja. Also wenn Sie das zu Hause machen. Ja. Bei um 6 Uhr ist die Temperatur äh, 36,2 Grad. Um 12 Uhr ist es Uhr ist es zwischen 36,4 und 6, also 36,5 und so weiter und so fort. Und dann jetzt, wenn man wissen will, wann die Temperatur beispielsweise jetzt 64, äh, 36, nennen wir 0,2, ja? Dann fängt man hier an und geht parallel zu dieser Achse und nimmt alle Werte, wo die Kurve getroffen wird. Also das ist hier zuerst, das ist zwischen 0 und, 1, 0 und 2, aber eher Richtung 2, sagen wir mal 1,5 ungefähr. Dann hier, das ist genau 6 und das geht auch weiter. Da hier auch, um 22 Uhr. Also wie 36,2 Grad Celsius haben wir in 3 Uhrzeiten gehabt. Und so liest man dieses Diagramm wieder. Was ist jetzt mit einem Kreisdiagramm? Nee, das machen wir in einem anderen Video, weil sonst es zu lang wird. Danke sehr.